So. Das ist ja heute heißt äh, wir ihn geöffnet, ein ein ein Special. Die man einfach braucht, an dem ich jeden Tag zum Beispiel Bioöffner ganz wichtig. Ah, genau da gibt es jetzt zig verschiedene Varianten. Ne? Genau einmal die, die man sich selber machen kann. Ganz coole Sache kann man auch äh, seine Firma aufmachen, wenn man will. Seinen Verein, was auch immer kann man sich schön hinstellen. So, dann haben wir noch so was kleines hier wie zum Beispiel Thor's Hammer. Gibt es auch in groß. so aus dem billigen äh, Metall. Aber auf jeden Fall standfester wie Plaste, Den kann man sich hier auch anhängen, kann man auch mitnehmen. Man muss bloß aufpassen, hier diese Stücke, das ist ein bisschen, naja, ich sag mal so, wenn es Leute gibt, die da ja immer wieder rumpupeln und fummeln müssen, dann irgendwann geht es kaputt. Aber der Rest ist auf jeden Fall widerstandsfähig, also da passiert gar nichts. So, wollen wir mal den öffnen? <lacht> oh nein, was passiert da gar nichts, oh. Jetzt zeigt es übertrieben. Jetzt sind die Leute, die immer halt mal dran rumfummeln müssen. Ja, äh, genau. Ja, rumgefummelt, dann hat er gesagt: Okay, klebe das. Ja, wenn man es wegschmeißt, dann ist das mit dem Kleben auch nicht mehr so. Äh, klebe ich na, das ist kein Problem. So, jetzt kümmert niemand. <lacht> <lacht> Und dann, wenn man nicht so ein Egoist ist wie Rico, dann nimmst du hier äh, den Kumpelöffner. Ja, auch sehr hilfreich. Sag mal, wie sieht es denn überhaupt aus? Ich habe ja, die Öffner kenne ich ja, aber... Ist das denn noch wirklich von dem Abstand her. Mal gespannt. Okay, festhalten. Ja, was halt den Pumpeltür eigentlich? Der geht's natürlich. Ja? Wie der Ja, wir sind Brüder. Ja, funktioniert. Also gibt es von Schultesten. Aber ja, gut, das Einzige, wo man gucken muss, irgendwann löst sich das hier. Ne? Ja, Aber es ist auch wurscht. Entweder klebt man das nach oder man sagt sich, ach das brauche ich eh nicht. Das aus Metall hier. Also das hält ewig. Ja und für die Leute, die an Herrn arbeiten müssen, beziehungsweise nächsten Tag, für die gibt es natürlich immer noch Joybreu. Ja. Genau, immer noch alkoholfrei mit Vitamin C, B12 und B9. Genau, Fensterproteinbier. Bis demnächst.